Guten Morgen, ich bin von der Reise zurück und ja, natürlich lese ich dann auch unterwegs, wenn es irgendwie geht, immer die Kommentare. So, äh, ich hatte heute Morgen folgenden Link bekommen und vielen Dank an den Druckmacher. Thema einheitliche Impfstrategie von Bund und Ländern steht. Äh, er hat mir dann einen Link gegeben und als ich darauf gegangen bin, habe ich gesehen, äh, diese Überschrift hier. Keine Maske bis zu 25.000 Euro Strafe in Düsseldorf und so weiter. Ähm, ich habe natürlich dann nachgeforscht und bin beim Ärzteblatt gelandet. Und beim Ärzteblatt, ich mache das gleich so, äh, weil ich will euch den ganzen anderen äh, Kram ersparen. Letzten Endes stand überall das Gleiche, aber äh, die, das Gesundheitsministerium legt nationale Impfstrategie vor. Gab's gab es dort auch als Überschrift und... Ähm, auf diesen Satz möchte ich euch nochmal ganz besonders hinweisen, und zwar die erste Phase sollte laut Papier in zwei Stufen verlaufen, bei der zunächst gezielt vulnerable Bevölkerungsgruppen und im Anschluss in einer erweiterten Stufe vulnerable und exponierte Gruppen geimpft werden sollten. Exponiert heißt also die, die sich etwas aussetzen, exponieren, ausstellen, also herausstellen. Beispiel Lehrer oder Leute, die mit Kranken zu tun haben, die sind exponiert gegenüber. Äh, irgendwelchen Krankheitserregern und so weiter. Äh, aber was dann vulnerabel bedeutet, darauf gehe ich dann in diesem äh, extra Video ein, das ist wieder mal aus der Bedeutung Fremdwörter erklärt und ich kann es gleich schon vorweg sagen, in der Medizin heißt es die Anfälligkeit an etwas zu erkranken, aber in der Psychologie und da wird es spannend und deswegen seid gespannt auf das neue Video. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Also wenn ihr etwas sucht, dann im Ärzteblatt am besten suchen, da könnt ihr das alles noch mal nachlesen, obwohl das nicht viel aussagt. Also am besten ihr gebt ein Ärzteblatt und dann Gesundheitsministerium oder Ärzteblatt und Impfstrategie und dann findet ihr das auch. Gut, also Sapere Aude habt den Mut euch eures Verstandes zu bedienen. Frei übersetzt. Darum geht's. Wie wir in die Videobeschreibung kommen, ich ich werde das Ärzteblatt natürlich dann nochmal verlinken. Nee, äh, werde ich wohl kaum. Und äh, hier in diesem Bereich dann werde ich diesen Link anbringen, äh, wie man kommentieren kann. Und hier, wie gesagt, der Link, äh, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung äh, kommt. Das wird sehr gerne angenommen. Okay, also bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Ne? Bis dann. Tschüss.